Helene-Fischer-Fans befinden sich derzeit im absoluten Rausch. Erst die Baby-News, dann das neue Album und die neue Single. Und auch im TV gibt es die volle Helene-Fischer-Dröhnung. Die schlager flimmert derzeit von einer Doku zur anderen über die Bildschirme. Wer kann das Helene-Fischer-Fieber eigentlich noch stoppen? Jetzt springt auch der Sender Vox auf den Zug auf und zeigt, Überraschung, die nächste Doku über die Sängerin. Davon berichtet BWDL, Helene Fischer, diese Nachricht dürfte die Fans freuen. Die beliebte Musikerin ist zwar aktuell schwanger von ihrem Partner Thomas Seitel, doch das hält sie nicht davon ab, ihr neues Werk, Rausch, kräftig zu promoten. Jetzt hat sich auch Vox den Helene Fischer-Hype zu Nutzen gemacht und eine Dokumentation angekündigt. Helene Fischer, 15 Jahre im Rausch des Erfolgs, heißt diese. Sie soll am 11. Dezember, Samstag um 20.15 Uhr ausgestrahlt werden. Angepriesen wird sie als die bislang größte Dokumentation über Helene Fischer. Dabei schaut man in gut zwei Stunden auf die 15 Jahre in ihrer bisherigen Karriere zurück. Es kommen auch einige Wegbegleiter des Megastars zu Wort. Unter anderem werden dort Moderatorin Barbara Schöneberger, Comedian Gülent Ceylan und Sänger Mark Forster zu sehen sein. Helene Fischer bekommt die nächste Doku. Helene Fischer selbst gewährt ihren Fans dabei laut DWDL, private Einblicke aus ihrem Leben und ihrem Beruf. In der Doku spricht sie auch mit Moderatorin Janin Ullmann. Damit folgt Vox dem ZDF und Sat. 1, die kürzlich erst Formate rund um die so begehrte 37-Jährige in ihrem Programm hatten. Der Helene Hype er scheint noch lange nicht beendet zu sein, kürzlich hat Helene Fischers Ex-Freund Florian Silbereisen sein Schweigen gebrochen. Was du garantiert noch nicht wusstest, liest du hier. Zweiter Babyhammer neben Helene bewegt Schlagerszene, wollte endlich kein Geheimnis mehr daraus machen. München, ich bin sehr sehr glücklich und genieße jeden Tag. Man hört Christin stark förmlich an, wie sie auf Wolke 7 schwebt. Den doppelten Grund kennen seit dem ARD, Schlagerboom, mit Florian Silbereisen Ende Oktober Millionen TV-Zuschauer. Sie ist schwanger. Und hat ihren Partner, Schlagerlegende Matthias Reim, verdammtlich lieblich, auch noch heimlich geheiratet. Es ist der zweite Babyhammer der Schlagerszene neben dem bei Helene Fischer, die ebenfalls ein Kind erwartet. Erst trat Kristen Stark beim Schlagerboom, auch am 23. Oktober performte ihren Song, Baby Rock mein Herz, im eng anliegenden Kleid, unter dem sich eine Wölbung bereits zeigte. Dann verbreiteten Stark und Reim auf der Bühne bei Silbereisen die wundervollen Neuigkeiten. Im Podcast, aber bitte mit Schlager, schaut die 32-Jährige jetzt auf die spannenden Wochen zurück. Und blickt auf ihr Babyglück mit Reim, es ist für den 63-Jährigen der siebte Nachwuchs. Und ein Wunschkind! Geplant hört sich komisch an, aber es war ein großer Wunsch. Wir haben viel darüber gesprochen. Beim Geschlecht lassen sie sich überraschen, so stark weiter. Christin Stark ist jetzt im fünften Monat und heilfroh, dass nun alle Welt Bescheid weiß. Sie habe sogar, ganz doll schlimm, gefunden, es verstecken zu müssen, mit riesigen Pullovern und dicken Jacken rumzulaufen, das hat mich wahnsinnig gemacht. Auch bei der Probe zum Boom, ich hatte eine Weste an, ich sah aus wie das Michelin-Männchen. Schlagerpack, Christin Stark und Matthias Rhein erwartet Kind, wollte endlich kein Geheimnis mehr daraus machen denn sogar bei der Probe zur Silbereisenshow hielt stark die Geheimhaltung noch aufrecht. Richtig! Es war wirklich Teamarbeit mit der ganzen Produktion, mit der Plattenfirma. Chapeau an alle, die es wussten, dass wir es tatsächlich geheim halten konnten. Es war bis zu dem Zeitpunkt, als ich vor der Bühne stand, ein Geheimnis. Bis dato wurde ich abgeschirmt. Die 32-Jährige spricht Klartext. Ich wollte endlich kein Geheimnis mehr daraus machen. Als es dann raus war beim ARD, Schlagerboom, bei Florian Silbereisen, blieb stark die Sprache weg. Sie sei so froh gewesen, dass Matthias Reim an ihrer Seite war. Der arme Florian. Reim ergriff das Wort und Stark zeigt sich stolz, wie ihr Matthias die Fragen beantwortet hat. Sie war sehr froh, dass ich einen sehr erfahrenen und sehr liebevollen Mann an meiner Seite hatte, der das übernommen hat und ich einfach nur nicken musste. Schlagerpaar Christin Stark und Matthias Reim machte Babyglück bei Florian Silbereisen öffentlich. Die Entscheidung, die große Bühne zu nutzen, um das Babyglück öffentlich zu machen, reifte bei Stark und Reim offenbar gemeinsam, wie sie ebenfalls im Podcast, aber bitte mit Schlager, verrät. Wir haben total eine Sprache gesprochen, in dem Matthias und ich gesagt haben, wir werden es nicht verheimlichen können, ich bin ja auch auf seiner Tournee dabei Ende Dezember. Da wäre ich dann im sechsten, siebten Monat. Zudem sei es etwas Wunderschönes.